Hallo liebe Weggefährten, ich bin mal wieder auf Mallorca unterwegs. Für die einen ist es die Sonneninsel, die Urlaubsinsel und für mich ja ist es die Insel, wo ich Tierschutz betreibe. Ich habe ein ganz, ganz großes Projekt dieses Jahr vor und was das ist, werde ich euch in den nächsten Wochen verraten. Heute bin ich mal wieder bei SOS-Animal bei einer guten Freundin und einer hervorragenden Tierschützerin, nämlich Anke Schürmann unterwegs. Und ich möchte heute gemeinsam mit Anke und euch durch dieses große Tierheim gehen und euch vorstellen. Wer ist Anke und was macht sie hier und was ist SOS Animal? Hi Anke, ich freue mich mal Andreas. wieder hier zu sein. Ich freue mich auch. Also immer wenn ich dich sehe, denke ich an Mini. Das ist echt ja, verrückt. Ja, das ist echt guck mal. <lacht> ja. Echt wirklich, wenn ich den Namen dann noch ausspreche, dann passiert bei mir so viel, also diese Geschichte, ne, als ich hier um die Ecke irgendwann kam und sah da hinten die genau. Mini sitzen, habe ich nur gedacht, oh, was ist das für ein ja. Hund und als du mir sie dann gezeigt hast, dann war die Verbindung da, ja, ne? ja, ja. Du ja. Mini SOS genau. Animal, aber heute bin ich hier, weil ich mit dir durch das Tierheim gehen mhm. möchte und ich würde mir wünschen, dass wir euch ganz viele Informationen zukommen lassen. Ja, die erste wichtige Frage ist natürlich, wie lange machst du schon Tierschutz hier auf der Insel und wie lange machst du SOS Animal? Das kann ich eigentlich in einem beantworten, weil okay. das gehört wirklich für mich zusammen. Also jetzt im zehnten Jahr tatsächlich. Ah. Und ich habe wirklich auch direkt bei SOS Animal damals angefangen. Ah, okay. Ursprünglich war das auch gar nicht so geplant, das, was jetzt dabei rausgekommen ist, nämlich quasi eine Sieben-Tage-Woche. Ich wollte hier arbeiten, ich wollte hier ehrenamtlich arbeiten, ein- bis zweimal die Woche. Ja, und das ist letztendlich jetzt daraus entstanden. Ne? Und jetzt bist du für all die Hunde ja. die verantwortliche Person. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, mit dir und mit euch durchs Tierheim zu gehen. Genau. Sollen wir mal starten? Ja, machen Mega. wir. Okay. Wollen wir da vorne anfangen? Ja, gerne, wenn Weil, wir einmal hier sind. Genau. Ähm, ist das alles jetzt Tierheimgelände von SOS? Nein, genau. äh, hast, Ich glaube, das hier ist städtisch, Richtig, ne? genau. Das ist die Pereira, wo die grünen Hohnzäune jetzt anfangen. Der ganze Bereich ist die Pereira, also die städtische Auffangstation von Calvia. Ah, okay. Jede Gemeinde hat ihre eigene Pereira oder ihre eigene Wo man ja sagen muss, Pereira ist ja eigentlich Tötungsstation. Aber mittlerweile ist es ja so, dass die Hunde nach 21 Tagen nicht mehr getötet ja. werden. Ich verbessere mich, wenn nee, ich was nee, Falsches sage. Wenn das Tierheim aber übervoll ist, wird dann trotzdem... Klar. Genau so ist es. Genau. Ja, und wir haben hier, wir haben einen Vertrag miteinander, dass wir also versuchen, jedes Tier hier wirklich zu übernehmen, okay. weil wir grenzen ja aneinander an, du siehst ja, es ist ein gleitender Übergang hier ja. eigentlich, was nicht heißt, dass wir immer richtig gut zusammenarbeiten, das ist schon eine sehr, sehr schwierige nee. Sache. Ja. Wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass wir als Deutsche nicht kommen und irgendwas besser wissen. Ja, ja, ich kenne, es. Ganz, ganz ich kenne es. Ich kenne ne? es. Ich kenne es. Es genau. ist ja oft so, dass die, die deutschen Tierschützer oder Holländer oder Schweizer ähm, dann in Spanien, Portugal oder wo auch immer, mhm. eben so äh, Auffangstationen oder Tier, mhm. Tierheime aufbauen und wo dann die Städte hingehen und sagen, ja, hört mal, was glaubt ihr denn, habt ihr genau. die Weisheit mit Löffeln gefressen? Genau, da muss man immer Da muss man immer klein, mhm. muss man immer hingehen. Genau. Eigentlich schade, weil ich finde, es Tierschutz ist. sollte Hand in Hand Hand gehen. Ähm, gu guck mal, ja. das ist ja ein traumhafter Hund. Ja, ne? da Weil. sind wirklich traumhafte Hunde drin, die werden wir jetzt auch bald übernehmen. Hey mein Schatz, Au, das ist Trucki. Wer bist du? Hi, Hi. hallo Stinker. In Calvia auf der Straße gefunden worden, ist noch ein ganz, ganz junger Kerl, ganz toll. Also, oh, die ja. schönsten Hunde ja, sitzen wirklich. im Tierheim. Leute, die schönsten Hunde sitzen im Tierheim, ich bleibe dabei. Ja. Meine Güte, guckt euch Strecklich. diesen Hund an. Das ist ein bisschen ein Traum. Du bist aber ein Schatz, ne? Hallo, Schatzemann. Ganz Mann. lieb. Hi. Auch mit anderen Hunden völlig in Ordnung. Und wir haben ihn auch schon äh, in die Vermittlung aufgenommen, aber ja. er ist noch nicht zu uns umgezogen. Okay, toll. Hm? Hm. Warum wird noch gezüchtet auf diesem Planeten, wenn es so tolle Hunde gibt? Oder? Ja, ja natürlich. Oder? Ja. Ich meine, wir haben genug Hunde auf diesem Planeten. Ja. Da sind wir uns einig. Also hier ist genau. jetzt diese städtische Abteilung. Genau. Das heißt, die Hunde kommen erstmal mal hierhin. Ähm, ja. Beziehungsweise auch in eine Quarantäne. Nee. Nicht. Das haben die hier nicht. Also hier ist es so, dass die Fundhunde generell erstmal mal in die Pereira müssen. Ah. Wenn jemand einen Abgabehund hat, den darf er auch zu uns bringen direkt. Ah, okay, okay, ja. okay. Aber Fundhunde also kommen immer erstmal mal hier. Die müssen immer hin. erst mit der Frist von 16 Tagen, ja. die ist vorgegeben, oh. hier rein. Junge, junge, junge, junge, junge, junge. Ja. Guck mal, da wartet er schon wieder. Ja, der ist süß. Der <lacht> gefällt mir. Der ist auch toll. So und ab hier geht dann unser Areal los, wo ja. die niedrigen Zäune sind. Ja. Das ist dann eben SOS-Animal. Ja, aber ja. Ähm, ihr habt ja nun auch echt alle Hände voll zu tun ja. und äh, mir macht es so rein optisch so den Eindruck, als ist hier so, so first class, ne? also die sind so echt so richtig städtisch, da kommt doch Geld richtig rein ja. und ihr müsst eben von den Spenden ja, so leben. Ist es ist so? Es so? ist es hundertprozentig so. Ja. Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Ja. Ne? Ich meine, Tierschutz ist doch Tierschutz. Aber, Aber ja. manchmal ist das Aussehen auch gar nicht mhm. äh, so so wichtig, sondern mhm. Hauptsache die Hunde fühlen sich wohl genau. und haben genug Platz. Genau. Ja, da liegt auch wieder da ja einer. Da, ja. Das ja. ist unser Brad. Brad. Ja. Brad Pitt. Ja. Ah, Lachen, ja. Es gab tatsächlich einen Pitt dazu. Brad und Pitt sind zusammen in der Pereira abgegeben Ach, worden. Pitt okay. ist schon vermittelt und Brad ist bei uns ist gelandet. Hier liegen auch überall sehe ich Katzen. Ja. Ähm, viel, also, also unzählige Katzen. Unzähliger. Wie viele Katzen sind hier? Oh. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Ähm, ich denke, um die 200 werden hier wahrscheinlich rumlaufen. 200 Katzen. Äh, also wir haben in diesem Jahr, die Katzenleute haben in diesem Jahr schon über 700 aufgenommen. Meine das Güte. Das ist der Wahnsinn. Also dieses Jahr ist es ganz, ganz schlimm. Wir woran, haben hier, woran liegt es? Also woran liegt das eigentlich, dass die, dass die Katzen sich so vermehren? Auch genau wie bei den Hunden, die werden nicht gastriert, so oder? Ist es. Da laufen die draußen auf der Straße rum, vermehren genau, und sich. Genau, und das geht so schnell. Das geht wirklich so schnell. Also mindestens zweimal im Jahr haben die dann einen Wurf. Wir versuchen ja, wir haben ja auch über Baldea ein Kastrationsmobil, das über die Insel fährt. Und da können die Leute wirklich die Tiere abgeben, kostenlos kastrieren lassen. Aber immer ist es noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Was macht das mit dir, wenn du siehst, ach, da lag schon wieder noch mehr Katzen, noch mehr Hunde? Furchtbar. Oh. Ja, weil immer das ist, das nimmt kein Ende. Das ist so ein Kreislauf irgendwie. Du, du hast ja nicht das Gefühl, du kommst da mal raus. Ist das der der spanischen Gesellschaft eigentlich auch egal, die ist die Bevölkerung dafür nicht sensibilisiert, dass irgendwann so viele Hunde und so viele Katzen rumlaufen, die ja wieder mhm. sich vermehren, dann irgendwann überfahren werden oder eingefangen werden, dann wieder äh, in der mhm. Pereira landen äh, die, und du musst dann die Hunde wieder vermitteln. Ich meine, es ist ein Kreislauf ohne Ende. Ne? Ich weiß ja, das ist hier so, das ist in Portugal, überall ja. so. Ah. Ja. Dass die Gesellschaft nicht irgendwann mal echt durch die Straßen zieht und sagt, ey, wir haben jetzt schlichtweg die Schnauze voll. Wir mhm. gucken uns das nicht mehr länger mhm. an. Also ähm, es gibt schon Umdenken in, äh, in der jüngeren Generation, Super, auch nicht genau, immer, also nicht, stell nicht die auch jüngere fest. Generation bei ja. den Jägern. Ja. Das sehe ich immer wieder, die werden genauso groß, wie es immer gewesen ist. Denen wird das nach wie vor vorgelebt, äh, dass das Tier nichts wert ist, dass das Tier eine Sache ist. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Auch wenn wir im Bereich Pudenkos Galgos und so weiter sind. Ja, ja. der Galgo ist das ja auch. jetzt als einzige Rasse äh, nicht im Tierschutzgesetz verankert eben als Lebewesen, sondern er, ist, äh, er gilt als Nutztier. Ne? Als ja, Furchtbar, ist ganz, ganz schön. Oder? Schlimm. Ja, ja, ja, richtig. Also was da passiert. Ja. Nee. Ähm, oh. <lacht> Junge, Junge, Junge. Das ist Aber unzählige wahr. Katzen hier. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. Hier haben wir dann unseren Office-Bereich. Ja. Ja, und ab hier gehen dann halt unsere Zwinger los. Ja. Na? Ah, da kommt schon wieder eine Maus. Da ist unsere Rachel. Rachel! Die hat sich schon zur Abendruhe begeben anscheinend. Rachel, <lacht> hast du schon gefressen und jetzt musst du gleich genau. Puppe machen? Genau. Hier haben wir normalerweise auch Hunde drin. Ja. Aber äh, da diese Katzenflut da war, mussten wir die jetzt freigeben. Da sind überall jetzt äh, im Moment kranke Katzen, K Katzen untergebracht. Drin. Auch hier waren mal operierte Hunde zwischendurch drin. Ja. Da sind auch Katzen jetzt. Okay. Und hier auch. Wer, wer, wer finanziert das hier alles Alles über spenden? spenden? das ist über Spenden finanziert, ganz genau. Das ist es, ja. ne? das ist das, was diese Vereine brauchen. Ja. Spenden, spenden. Das ist das ehemalige Gehege von unserer Mini, ne? Das hier, ja, ja genau, richtig. Sind jetzt leider im Moment auch Kasten drin. Das ist ja. das. Wahnsinn. Da lag sie, oder da saß sie. Mini, nur, dass du weißt, ne? hier warst du mal drin, hier. <lacht> haben wir dich rausgeholt. Und jetzt? Ja. Wo bist du jetzt? Jetzt lebst du ja. im Schlaraffenland. Ja, genau. Das hast du genau. auch verdient. Also riesig hier, ne? Das ist ja. ein großes Areal auch. Ja, wir haben natürlich ein riesiges Glück. Guck dich mal hier um Wir sind eigentlich mitten in den Bergen. Ja, das ist gut. Wir können hier wirklich toll Gassi gehen, tolle Runden machen. Mega. Großen Nachteil haben wir, das sind alles Pinien. Und wir haben ja hier das große Problem äh, mit dem Pinien-Prozessionsspinner. Oh ja. Woher den Eichen-Prozessionsspinner? Ja, die sind hat, ne? giftig auch für die Hunde. Ganz ne? schlimm. Und da haben wir natürlich jetzt ab Dezember, Ende Dezember geht das los, Anfang Januar und dann hängen die ganzen Bäume hier voll mit den Was, was macht ihr dann? Wir können nicht viel machen. Wir können nur versuchen, immer wieder wegzufegen und äh, das ist ganz, ganz schlimm. Was passiert äh, nochmal genau mit den, wenn die Hunde die berühren, kriegen die einen Ausschlag oder? Sie können daran sterben. die so ne? Zunge die die die, die ähm, verfärbt sich schwarz. Ja. Also das ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Meine wenn Güte. Die, auch durch die Haare, die ja durch die Hunde ja. fliegen. Auch für uns Menschen. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja, also Prozessionsspinner, diese Raupen, die mhm. immer so in so einer Kette kriechen und wo in den Bäumen dann so wie so, das sieht so aus wie so Nebel, mhm. wie so Schleier, da müsst ihr aufpassen bei den ja, Bänden, ja? ganz wichtig. Ja. Ja, Mensch, du, und du du, bist hier jeden Tag. Ja, Du machst im das jeden schon. Tag. Ja. Mhm. Und ich bin so glücklich, dass es solche Menschen wie dich gibt und die das jeden Tag machen und du kannst immer noch lächeln. Wie schaffst du das? Hey? Wie, wie ist es Dafür für dich? Dafür brauchst du auch positive Erlebnisse. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Mega. Und super. eben die Tiere, die, die sind halt dankbar. Ja. Die geben dir so viel zurück. Weißt du ja, ne? das ist ja, einfach, das, das ist so schön. Ach, wie schön. Ja. Wie viele Leute seid ihr hier so im Schnitt? Wie viele Leute betreuen die Hunde und die Katzen? Wir haben für die Hunde einen angestellten Mitarbeiter, der fürs Saubermachen und ja. so weiter zuständig ist. Und für die Katzen, glaube ich, zwei Leute im Moment. Okay. Die und du betreust und die Hunde? Ich betreue, mache die Adoption, die Pflegeverträge ähm, und so weiter. Oder eben auch die Arbeit mit den Hunden. Ja. Ihr habt gesehen, manche genau. Zwinger waren leer. Äh, Im Moment hast du nicht so viele Hunde hier. Weil... Äh das wird jetzt wieder aufgefüllt. Wir haben tatsächlich, wo wir gerade waren, die ist gestern in ihre Familie gegangen. Ja. und ähm, In der Quarantäne kommen morgen zwei neue. Okay. Das also ist gerade wieder so ein Umbruch. Arbeitest du viel mit Pflegestellen auch oder ihr? Ich mache das super gerne. Ah, okay. Also weil das natürlich ähm, da gehen wir ja gleich noch hin zu dem kleinen Suko. So ein Hund ist natürlich in einer Pflegefamilie viel, viel besser aufgehoben, ne? ja. statt im Zwinger zu sitzen. Also, das ist sehr, sehr wertvoll, Pflegefamilien ja. zu ja. haben. Also, Pflegefamilien auch hier auf der auch Insel, hier. ne? natürlich. Super. Als Sprungbrett. Super. Ja. Hier. Ja. Manchmal darf hier, man das auch mal so wirken ihre, lassen. Ja, ne? natürlich. Das ist unser Brett halt wieder. Ne? Den haben wir eben schon von der anderen Seite gesehen. Ja. Hier Meine kommt Güte. Unser Draco. Der ist auch schon in der Pereira nebenan gewesen. Also Wir ja, müssen ne. auch die Hunde aus der Pereira Kalve übernehmen. Ja. Bevor wir andere nehmen. Na, das ist äh, Vorschrift für uns. Ja, okay, ach so, ja. Der, ist jetzt, der wird jetzt ganz verrückt wegen den Katzen. Ist gut, ist gut, ist gut, Schatz, ist gut, ist gut. Na, wenn der Katzen sieht, wird der wahnsinnig. Wie lange ist der jetzt hier? Ach, auch schon mit Sicherheit sieben, acht Monate. Okay, und ja. war vorher in der Pereira. Da genau. Wer das nicht mitbekommen hat, also SOS-Animal darf nur erstmal vorrangig die Hunde aufnehmen, die in der Parera, also im städtischen Tierheim landen. Wenn hier Plätze frei sind, dann müssen erst die Hunde von unten genommen werden. Also, wenn dann draußen auf der Straße einer ist und hier ist kein Platz mehr, dann darf Anke diese Hunde hier nicht aufnehmen. Hm, dann muss sie erst die Hunde von unten nehmen. Zu wenig Leute, zu wenig Geld, zu wenig Möglichkeiten. Und Deshalb bin ich so glücklich, dass Anke hier diesen Job macht. Mega. gut. Alles gut, mein Schatz, ne? Und von da sehen wir jetzt die Zwinger der Pereira alle, ne? Ah, das sind die Pereira-Zwinger, genau. mhm. okay. Genau. Und überall liegen hier die Katzen rum, Leute, Schaut ja. mal, überall. Ist manchmal ist ja wie so ein, so ein Stillleben, ne? Da liegt schon wieder eine. Wunderschön übrigens, ja. ne? Die haben, leider das, die haben leider die natürliche Scheu manchmal vor den Hunden, Hunden verloren, verloren. Ja. Die, die, oh. ja, okay, gut. Ich bin ja... ja. Ich würde gar nicht sagen, ich bin kein Katzen. Mein Vater war übrigens absoluter Katzenmensch. Ne? Absolut. Der liebte auch Hunde, aber er war ein absoluter Katzenmensch. Überall liegen hier Katzen rum. Ne? Wahnsinn, da sind sie. Ach und hier hast du quarantäne Quarantänestation. Da ist die Quarantäne. Genau, bei uns ist es so, ähm, da wir ähm, ja ein offizieller Verein sind, haben wir auch Vorschriften, die wir beachten müssen. Ja. Wir stehen ja auch unter Kontrolle. Ja. Ähm, dass jeder Hund, der bei uns reinkommt, muss erst durch die Quarantäne laufen. Wie lange? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. in der Zeit wird geguckt, sind sie gesund, da wird kastriert, da wird nachgeimpft, äh, da wird entwurmt, entflut, alles Mögliche, was dazugehört. Und dann dürfen wir umsetzen. Wie viele Hunde hast du jetzt gerade da drin? Im Moment haben wir nur drei. Okay. Gerade. Weil wir jetzt im Moment, normal könnte auch in einen Zwinger zwei oder drei Hunde, wenn die sich verstehen und relativ zeitnah kommen. Aber im Moment, äh, zeige ich dir gleich, ist ein alter Ratero mit drin okay. und dann äh, eine Mama mit Baby und da kannst du natürlich nicht zupacken. Ah ja, okay. beschützt, ja. Jetzt sollen wir mal gucken gehen. Ja. <lacht> kommt mit. So, jetzt bin ich mit der Anke hier in der Quarantäne. Und sie sagt, hier sitzt ein älterer, ein alter Hund drin. Und, ähm, wer ist das? Wo kommt das, der her? Das ist der kleine Suko, elf Jahre alt. Seit einer guten Woche ist er jetzt hier und ist von seiner Familie abgegeben worden, wo er also seit Baby gewesen ist. Hat er drin ja. gelebt im Haus oder? Ja, drin gelebt im Haus, ganz genau. Boah, ja. meine Güte! Wie, wie, ist, wie ist das möglich, das ist dass Menschen äh, ihren Hund nach elf Jahren einfach abgeben? Das ist unfassbar, unfassbar. Kann man nicht wirklich Aus welchem Grund? Ne? Da ging es wohl mit dem dreijährigen Kind nicht mehr so gut. Und dann, Und dann muss musste er, muss der, der Hund weg. halt weg. Ja. einfach schnell. Statt dass man weg. versucht, andere Lösungen zu finden, finden. Na, m -m. Ab, abgeben, hm. ist gut, wegschmeißen. Der ist total sehr kleiner, ne? das, das tut einem wirklich leid. Weintag Tag und Nacht. Junge, junge, junge. Ach, da sehe ich auch, das ist ein Baby. Ja. Schaut mal, da, da, ist ein Baby drin. mein Schatz. Guck hey. mal. Und das ist Baby mit Mama, Mama mit Baby. Und das ist auch eine Wo ganz spezielle Geschichte. Erzähl. Ähm, die sind jetzt fünf Wochen bereits bei uns. Da bin ich in einem Na äh Pereira Natura Park gewesen wegen ganz anderen Hunden. Die hatten so um Hilfe ja. gebeten. Und Irgendwie gehen wir da durch und dann sagt die Tierärztin zu mir, da ist übrigens in dem einen Kennel, da sind wilde Hunde drin und da liegt ein Baby zwischen, das ist frisch geboren. Ich konnte es nicht sehen, habe sofort einen totalen Schreck gekriegt und irgendwann sahst du da wirklich so ein kleines Würmchen zwischen den, ich muss es so sagen, Kackhaufen Nein. liegen. Weil war da frisch geboren auf dem Betonboden. Das ist nicht schön. Und äh, die Hunde, das waren wohl neun Hunde, die aus dem so Messihaushalt geholt worden sind waren beschlagnahmt, nach Naturapark gebracht ja. worden und sie saß dann mit vier Rüden zusammen. Einer ist dann auch der Papa von der Kleinen. Ja. Sie war schwanger und hat dann, ja wahrscheinlich auch durch den Stress, hat sich nur eins ausgebildet. Und ähm, dann habe ich also alles versucht, dass sie, dass sie äh, mir die Mama und das Baby rausgeben. Dann haben sie sich angezogen mit langen Ärmeln und wirklich mit Schutzanzug. Weil da Sind keine dann, Hand droht. Nee, weil die Rüden angegriffen hätten. Ach, die hätten auch ange Mama hätte gebissen in dem Moment. Ach du mein Die waren Güte. so durch den Wind und es war ganz, ganz schlimm. Dass sie das und Baby akzeptiert haben, dass sie das Baby nicht getötet haben. Ja, ne? Kann ja auch passieren. Hunderten, das hätte aber noch passieren können. Ja, oder? Das hätte noch passieren können. Hey Leute, ja. das ist echt unfassbar. Da liegt, ja. da ein, da ja. liegt ein Baby inmitten von Scheißhaufen, ja. mitten in Europa, in einem Tierheim. Das ist unfassbar. Was ist los in unserer Welt? Und es, es, ja. es schockiert mich immer wieder aufs Neue. Ähm, oh mein Gott. Ja. Und beide stehen jetzt zur Vermittlung frei. Ne? Ja, bald. Ne? Ja. Also jetzt ist die kleine sieben Wochen alt. Das dauert halt noch ein bisschen. Ja. Aber die sollen natürlich gute Familien ja. finden. Natürlich. Klar. Ja. Oi, oi, oi, oi, oi. Aber hier... Gut, der ja. hier. Ja. Zuko, ne? Ja. ja. Ich muss da mal rein. Komm, lass, darf, ich, darf ich mit Na dir rein. Ja, klar. Kannst ja? du. Ja. Pass mal auf, Zwerg. Komm weg, pass mal auf. Alles gut, alles gut. Hm? Ja, ich bin drin, hier bei Suko. Elf Jahre hat er in einer alles Familie gut, gelebt ist, und ist jetzt gut. einfach abgegeben worden. Es ist unfassbar. Hey, kleiner Gauner, komm mal her. Du bist aber ein Schlawiner, ne? Ja, fein, mein Stinker. Ja, fein, du bist aber eine süße Maus. Hallo. Ich bin auch vorsichtig mit dem Anfassen, ne? Man weiß ja. nie, was die Hunde erlebt haben. Die sind ja äh, oftmals traumatisiert und haben totale Angst. Aber dass ich jetzt die Ehre habe, hier drin zu sitzen, bei so einem alten Recken, finde ich ganz toll. Der muss vermittelt werden. Schnellstens, muss, ja. Ja. schnellstens muss der hier raus, Leute. Schnellstens ja. muss der heraus. Alles gut, alles gut. Ich kann mir das vorstellen, wie viel der hier weint, ganz und wie viel hier. der hier heult, weil der will ja nach Hause. Da weiß ich weiß gar nicht, was er hier soll. Nee. Zuko? Ja, Feinstinker. Die Minute haben wir doch, ne? Ja, supi. Okay. Ganz, ganz nett. Toll, du bist ja wie eine Katze. <lacht> ja, ich fasse dich nicht an, weil die Anke hat mir ja gesagt, man muss ein bisschen aufpassen. Man weiß nie, ne, manche Hunde haben auch so Erfahrungen gemacht, dass sie dann schnappen, wenn man ihnen auf den Kopf was. Vor allen Dingen, wenn er jetzt noch in der Situation ist, dass er noch nicht genau weiß, was mit ihm passiert. Ja, super, Anke, ich komme wieder raus Okay. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er vermittelt wird. Unbedingt. Was für ein emotionaler Gang durchs Tierheim. Ja, hier sieht man jetzt wirklich zwei Welten. Zum einen mal wieder ein Baby, da gehen mir die Haare zu Berge. Und auf der anderen Seite ein elf Jahre alter Hund, der nicht mehr gewollt war und einfach abgegeben wurde. Krasser kann das Bild im Tierschutz nicht sein. Diese Hunde sitzen hier nicht, weil sie hier sein wollten, sondern weil sie hier sein müssen. Und da sind die Menschen, die Menschen, für verantwortlich. Alle die, die das jetzt sehen, die sollten sich mal überlegen, dass sie wirklich, auch wenn sie in Urlaub fahren, sich mal dafür sensibilisieren, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, einfach auch mal den Behörden einen Brief zu schreiben. Ist doch egal, auch für die Leute, die jetzt vielleicht denken, ja, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das gilt das Gleiche ist mit den Spenden. Ne? Ja, wenn ich jetzt einen Euro spende, ja, dann spenden noch mal 100.000 Leute einen Euro. Ja, dann haben wir echt viel, viel mehr. Und das bricht mir, und ich glaube dir auch, Anke. Das ja. sowas, das bricht uns ja. das Herz, weil es ist eine Katastrophe. Die ist, ja. die wäre vermeidbar gewesen, wenn die ja. Menschen einfach sich im Vorfeld einfach mal ein paar Gedanken gemacht hätten, dass man nach elf Jahren keinen Hund einfach so abgibt. Anke, vielen lieben Dank, dass du mich wieder mal hier mitgenommen hast. Ähm, ich bin immer wieder berührt und das, das, das packt mich auch immer wieder. Gerade solche Geschichten ja. oder so eine Geschichte mit so einem Baby inmitten von irgendwelchen Hunden, ja. die, die, die Menschen angreifen würden. Da liegt da so ein Welpen mitten in der Scheiße. Was ist hier los auf diesem Planeten? Ey? Da gehen mir echt die Nackenhaare hoch. Ich werde da so emotional, ich werde so wütend, ich bin dann traurig. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Boah, hm. Atmen hilft mir da immer. Hm. Ist dann immer wieder runterfahren, ja. oder? Ja. Das geht du? mir ja, natürlich. Ich bin wütend und enttäuscht und traurig und verzweifelt hm. und oftmals so hilflos. Ja. Ich fühle mich so hilflos. Das ist bei ne? mir auch. Hast du das? Ja, das habe ich auch. Ja. Hm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anke. Das ist Anke auf diesem Planeten gibt, weil sie sorgt mit dafür, dass solche Hunde wieder ein neues Zuhause bekommen und dass dieser kleine Zwerg da unten nicht in der Parera sterben musste oder verhungern musste. Und für Suki finden wir auch noch ein neues Zuhause, wenn ihr uns dabei helft. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank Anke. Und danke an dich, dass du da warst wieder. Danke, danke, danke.